Linguistik in 60 Sekunden Nummer 26. Was ist ein Attribut? Das Attribut ist ein Gliedteil als Bestandteil einer Nominalphrase, wobei unter anderem der Satzgliedkern um bestimmte zusätzliche Informationen bereichert werden kann. Der Satzgliedkern eines Attributs ist ein Substantiv. Vergleiche hierzu Beispiel Nummer 1. Meistens wird der Begriff Attribut aber auch weitergefasst, sodass auch andere Wörter oder Wortgruppen als Satzgliedkerne für ein Attribut dienen können. Das gilt zum Beispiel für Adjektive, vergleiche Beispiel Nummer 2, oder Adverben, vergleiche Beispiel Nummer 3. Attribute selbst erscheinen in vielen verschiedenen Formen. Sie können aus nur einem Wort bestehen, vergleiche Beispiel 1, einer Wortgruppe, vergleiche Beispiel 2, oder sogar einem ganzen Satz vergleiche Beispiel 3. Meist handelt es sich hierbei um einen Relativsatz.